Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns in den letzten paar Folgen angeschaut, ähm, wie wir den, die GPIO-Pins des Raspberry Pi betreiben. Aber wir haben bis jetzt nur Output-Funktionen ähm, praktisch verwendet. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze geht, wenn man dann einen Input haben möchte. Also ich habe hier aufgebaut, so mit einem Knopf, einem kleinen, wenn man hier drauf drückt. Passiert nichts, aber der Raspberry Pi ähm, erkennt mehr oder weniger, dass wir hier auf diesen Knopf gedrückt haben. Ja, ähm, ich werde jetzt mal euch zeigen, wie man diese Schaltung hier baut, weil die ziemlich kompliziert aussieht auf den ersten Blick, ist sie aber eigentlich gar nicht. Und ähm, dann später werde ich euch zeigen, wie man das Ganze am Computer ausliest, <lacht> beziehungsweise, wie die, beziehungsweise wie das aussieht. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen an. Also wir haben hier, ich nehme das mal ein bisschen auseinander hier, ich habe leider eingeschränkten Platz, ne? Ich muss das mal ein bisschen rüber verschieben, so. Weil jetzt steht hier das Mikrofon und daneben mein hingepfuschtes Stativ und deswegen habe ich nicht wirklich viel Platz. Also erstmal, ich habe ähm, die Teile, die Teile, ihr die braucht, sind 30er Jumperkabel oder ähnliches, also ihr könnt, wie auch schon gesagt, so ein Flachbandkabel auch verwenden. Aber das sowas ist eben um einiges praktischer für solche Anwendungsfälle. Dann braucht einen 10 Kilo Ohm Widerstand und einen Knopf oder ähm, Switch. Also sowas. Ja. Schalter heißt es genau. Ich vergesse Wörter. Ja sowas geht ganz genauso. Das ist genau dasselbe. Da muss man auch nichts anderes ähm, nix, nix machen oder so. Gut dann mal zur Schaltung. Ähm, hier habe ich die 3,3 ähm, Volt, den 3,3 Volt Pin, diesen hier hinten, auf die Plus Schiene vom Breadboard. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber hier ist eine Schiene oben, die ist Plus, also da steht ein Plus und ist rot. Und da habe ich das praktisch drauf gepinnt. Es ist damit ähm, die die 3,3 Volt praktisch mehr oder weniger zentral verwaltet werden und damit man nicht immer ähm, also damit das etwas übersichtlicher wird gut dann habe ich hier dieses lila Kabel es geht zum GPIO PIN 1 das habe ich auch im, in diesem Output-Video erklärt welcher das ist das ist der Hardware PIN ich glaube 17 wenn ich mich nicht irre der geht auf jeden Fall sieht man ziemlich schlecht hier ähm, hierhin also da auf dieser Schiene wo der ähm, Widerstand und dieses lila Kabel ist dranhängen da ist das ähm, das Plus praktisch vom vom ähm, Knopf und hinten ist das Minus vom Knopf also dieser Knopf hat hier ich zeig das vielleicht mal her dieser Knopf hat hier vier da, da ist die Kamera vier solche Beinchen praktisch Fokus Fokus Fokus Geht nicht. Ja, jedenfalls, ich glaube man sieht es halbwegs, ähm, es hat hier so vier Beine. Und ähm, das sind jeweils hier ein Minus und ein, ein Plus und wieder ein Minus und ein Plus. Also ihr müsst praktisch herausfinden, welche zwei Pins verbunden sind. Ähm, das könnt ihr mit einem Messgerät ganz einfach machen, indem ihr den Pin praktisch vom Messgerät. Ich muss doch fokussieren. Nein. Ja, halbwegs. Den, diesen hinteren Pin hier verbinde, äh, gibt ihr einfach das, das Plus vom Messgerät dran und auf diesen Pin hier gibt ihr das Minus vom Messgerät und dann drückt ihr den Knopf, so, oder schaltet ihr mal Schalter ein und wenn es, <lacht> da gibt es bei den meisten Messgeräten so einen Modus, wo ähm, ein Ton kommt, wenn die zwei verbunden sind. Und wenn die zwei eben dann verbunden sind, dann bedeutet das, das sind eure Plus und Minus. Ja, da gibt es eben jeweils zwei, damit man diesen Knopf auch gleich zweimal verwenden kann, in einer Schaltung praktisch. Und diesen Knopf stecken wir jetzt eben hier in das Breadboard rein. Also ich habe es bei dieser Brücke, bei dieser Lücke, was da in der Mitte ist, habe ich es reingesteckt praktisch. Also hier oben der Plus und unten der Minus, das ist eigentlich egal, wo was ist, hauptsache das sind die zwei verbundenen. Jetzt werdet ihr keine Verbindung herstellen können. So. Wenn ich es auch noch schaffe, das reinzukriegen. So, sehr gut. <lacht> ja, dann haben wir eben, sehen wir eben hier dieses schwarze Kabel, geht zu einem Ground. Das ist eben <lacht> mit der anderen Seite des Buttons verbunden. Und wir haben hier diesen 10 ähm, Kiloohm Resistor. Dings ähm, Widerstand, ich denke schon nur mal Englisch. Ähm, diesen 10 Kilo Widerstand. Der dann hier nach hinten. Auf die rote Schiene, also praktisch auf 3,3 Volt läuft. Der sogenannte Pull-Up-Resistor, den braucht man bei solchen Schaltungen <lacht> ziemlich oft. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen für die Schaltung. Ähm, hier ist noch zu bemerken, dass dieser lila Pin, also dieses lila Kabel und der, Resist der Widerstand ähm, selben, auf derselben Schiene praktisch liegen. Das bedeutet, die sind mit dem Ground, dem Button und dem diesen zwei eben auf einer Linie. Wird, wenn wir den Button drücken, wird praktisch der Ground verbunden mit dem GPIO 1 und mit dem über 10, den 10K Resistor mit dem mit dem 3,3 Volt. Ja das war es eigentlich schon zur Schaltung. Ähm, ich zeige euch jetzt dann noch wie man das Ganze auslesen kann mit dem mit der GPIO Utility. Und ja, ich sehe euch gleich. So und hier wären wir wieder jetzt auf dem Computer mit Putty auf den Raspberry Pi verbunden. Ähm, ich habe hier eben diese, diese Konsole jetzt offen und die Schaltung aufgebaut am Raspberry Pi. Ähm, wenn wir jetzt machen GPLO, Read All, sehen wir hier, dass der Pin Nummer 0 auf dem Modus in und auf value high ist ähm, dieses value high hat zu bedeuten dass diese ähm, diese schaltung mit dem knopf eigentlich umgekehrt ist also wenn wir nicht drücken dann haben wir einen 3,3 volt drauf und wenn wir schon drücken dann haben wir 0 volt deswegen diesen pull up resistor der das eben ähm, so macht praktisch ja ähm, wir müssen wir haben in den vorigen folgen GPIO, Mode und dann 0, Out zum Beispiel machen müssen. Das müssen wir jetzt nicht mehr, weil standardmäßig es schon auf in ist. Natürlich, wenn wir vorher diesen Pin für Output verwendet hätten, müssten wir jetzt GPIO, Mode, 0 und in schreiben. Dann haben wir das hier auch. Ja, ähm, ich werde jetzt mal dieses Read All eben ausführen. Wir sehen hier, dass es das heißt und jetzt werde ich auf den Knopf drücken. Und den gedrückt halten. Und wenn ich jetzt wieder Read All mache, sehen wir, dass es Low ist. Jetzt lasse ich ihn wieder los. wir sehen, dass es High ist. Man kann das auch ziemlich gut beobachten. Mit einem Linux Programm, das heißt Watch, gibt man einfach ein Watch, minus N für den Intervall. Da nehme ich mal 0,3 Sekunden. Und das Programm, was man ausführen will, also GPIO Read All in unserem Fall, wird hier alle 0,3 Sekunden dieses Programm ausgeführt. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann sieht man recht schön, dass sich das ändert. Ja, äh, ja, soviel zu diesem Anwendungsfall eigentlich, so, solche Inputs sind eigentlich ziemlich einfach und wir werden uns dann in den nächsten Folgen wieder anschauen, wie wir das Ganze wieder in Shell und Python auslesen, in Skripts praktisch. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi und jetzt euren Input Pins. Und ja, auf Wiedersehen.